Mein Name ist Annette. Ich bin eine Allround Lehrkraft im Lernquadrat. Also das ist bei mir schon wieder länger aus. Aber eine gute Freundin von mir hat hier als Lateinlehrkraft gearbeitet und hat gesagt, na, sie brauchen noch Leute für Latein. Und damals zu der Zeit habe ich noch gute, also sehr gute Lateinkenntnisse gehabt. Das probiere ich gleich. Und dann ist es nie Latein geworden oder kaum Latein, sondern eben dadurch, dass ich Mathe studiere und äh, Mathematik, Lehrkräfte sehr gefragt sind, äh, unterrichte ich es Mathe. Und Englisch zeitweise auch, weil mein Studium zum Großteil eigentlich auf Englisch ist. Und ja, dadurch hat man eh perfekte Englischkenntnisse. Grundsätzlich fangen die Kurse um 14 Uhr an, die ersten, dann um 15.30 Uhr und zeitweise auch um 17 Uhr dann. Ja. Es kann aber auch sehr flexibel ablaufen, also falls irgendwelche Schüler zum Beispiel länger haben, gerade BHS-Schulen, also HTL, HLW, die haben zeitweise sogar erst um 18 Uhr aus, also hat es auch schon Fälle gegeben, wo dann nach 18 Uhr Kurse gestartet haben. Es sieht so aus, dass man äh, grundsätzlich Schüler hat aus den verschiedensten ähm, Schulen, äh, Schultypen, Schulstufen. Also muss man da halt auch sehr flexibel sein. Na, also man redet natürlich vielleicht mit, mit sogar Volksschülern anders als mit einem Maturanten oder mit, mit einer Maturantin. Und jeder macht sein Ding grundsätzlich und sobald irgendwas unklar ist, werden halt Fragen gestellt. Und so macht man halt seine Runden äh, von Schülern. Zu Schüler. Ähm, ja, grundsätzlich, dass man sehr flexibel arbeiten kann. Also die Zeiten macht man sich eigentlich selber aus mit der Filialleitung. Man bleibt auch einfach jung, weil man mit äh, mit der Jugend in Kontakt bleibt und man kriegt halt alles Mögliche mit, was gerade in ist, was gerade out ist. Ähm, ja, und man kann, man sieht auch einfach, die Erfolge der Schüler. Also, man freut sich mit den Schülern direkt mit, wenn, wenn eben aus einem Fünfer dann eine positive Note wird und sie sich verbessern. Für Lehramtsstudenten und Studentinnen ist die Nachhilfe fast wie ein Pflichtseminar, wie ein Pflichtpraktikum eigentlich, ja, weil es ist die beste Erfahrung, die was man machen kann. einfach Spaß und Freude, also Spaß am Unterrichten und ja, die Freude, Erfolge feiern zu können mit den Schülern und Schülerinnen.